Um, jo, was geht ab? Heute ist, um, spielen wir mal wieder Roblox Battle Wars. Um, ich <lacht> nehme mein Bett auf, weil mir es nicht so gut geht und ich deswegen um, mein Bett aufnehme. Ich habe hier keine Map gemacht, deswegen mache ich jetzt erstmal 4 und 1. Und schon alles, was ich brauche. Ähm.. Um, nochmal? Das ich. Bald, bald werde ich davon das äh, Kit holen. Hier, von dem. Da werde ich auch einen äh, Zuschauer von mir. Werde ich äh, auch einen Kit geben. Und das Kit heißt Living oder so. I don't know. Erstmal kann ich mir alles welche kaufen. Dann war es weiter. Und jetzt sind ich wieder. kurz mal so Auto klicken So, das sollte reichen. Da, äh, deswegen hatte ich auch meinen zweiten Monitor nicht äh, gerade hier wo ich halt auch nicht sehen kann, äh, wie mein, äh, ob ich gerade aufnehme oder nicht. Kann ich aber auch gucken. Ja, ist mir noch. So, ähm, ich nehme jetzt, äh, das. So. so, ähm. Ist. Dann wir ich noch ein paar Ballons, ein paar Zeitbohren, kommen wir gleich mal 10 und dann haben wir noch auf jeden Fall viele äh, NRTN oder einfach Perlen oder Tele-Perle, per Tele weil in meinem Video habe ich ja mal äh, äh, so, so ein äh NLGs gemacht mit diesen Dingern. Oh Baby by the way. Das hier ist ähm, das ist moderne mein modernes ähm mein modernes haus was ich irgendwann mal gebaut habe fragt mich nicht warum fragt mich nicht wann habe ich einfach gebaut weil ich langweilig war weil mir langweilig war und deswegen habe ich das dann gebaut. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Aber dieses Haus muss natürlich alles symmetrisch sein. Deswegen muss ich hier einfach. Mhm. Ja, perfekt. Jetzt probiere ich mich mal auf die andere Seite der Map zu teleportieren. Oh man, eine muss doch. Oh, oh das war noch nicht mehr als eine. Dann muss ich mich wieder kurz zurück auf mein Dach teleportieren. No. Okay, wenn das nicht klappt, dann wäre ja, das ziemlich schlecht. Oh mein Gott, ich habe einfach auch getroffen, ne? No way. Ähm... Ich nee, mir aber trotzdem mal einfach mal... ...denkst Leben machen. So. Geht ein Minus in? Nee, geht auch Ich glaube, das sollte reichen. Was bringt diese Watch eigentlich? Ich meine, was ist, wenn ich jetzt einfach gleich hier jetzt runterspringen würde ich dann nach oben teleportiert? Was ist denn jetzt die Frage? Nein. Aber was macht... Können wir mal irgendjemand erklären, was diese Watch macht? Watch, Stopwatch... Jump is jump, jumping, jumping, jumping, was, was, was passiert hier? Was, was passiert? So. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Das habe ich jetzt ich nicht erwartet. Was ich aber erwartet habe, ist das hier, das hier. Und das hier... Ich bin verständlich Oh, und damit man auch weiß, dass man hier nicht runterfällt, dann okay, mache ich hier am besten noch Barriers hin. Okay. Ich weiß gar nicht, wie hoch. Ist jetzt Egal. Also ich ich, ich lasse es jetzt einfach so. Und baue mich bis zum Max Limit. Perfekt. Jetzt baue ich mich nach hier. Stimmt, das hat mir ja wieder ein normales Leben. Das ist ja auch nicht mehr unterfallen. So, hier wieder Max Limit. Ich probiere da hinzukommen. Ja, warte, ich muss ihn. Ich probiere es einfach. Zun. Und kann auch noch erstellen. Kann man auch hier. Oh stimmt, so, ich Also, halb Dann, hier die Kanone. Und hier den Schlag. Oder auch kein Schlaf. So. Wie heißt das denn? Ja, das ist ja auch Schleim-Ding da. Gummitropfenballen, Kinder. So und so. Mich noch auf. Auch nicht. So. <lacht> oh, okay. Okay. Komtiert ist. Okay, was ich aber auch noch machen wollte, ist. Oh ja. <lacht> Slash Horspawn. Dann. Okay. Şimdi smash. C Smash. Ja, hm. ich gehe jetzt auf YouTube und gucke und gucke das nach. H S P A b N S S P R V N S P R B N S P R V N S S P R V N Thank you. Uh thank Words. Oh, vielleicht habe ich einfach bei mir anstatt... Oh, <coughs> da Slash SP... Um oh. Ähm, boah, ähm, ich glaube, das hat gar keiner gesehen. Also dann nehme ich mir jetzt das ähm, das hier, das hier und ein Rage-Plate. Mm -hmm. so okay. Lösch? Um, hier okay. So, so. Jetzt gucken wir mal. Ähm, um, kann ich die? Um, nee, da muss ich jetzt erstmal auf Team. Rot, äh, blau, nee ja, rot. Mein ja, Leben. Herr, warum kann ich denn nicht hören? Und im Moment, ich gehe jetzt in blau und ich kann immer noch nicht killen. Mit, mit Rage Blade. Okay, ich frag mal gleich jemanden, ob der mir joinen will dann, und dann PVP halt, ja, vielleicht, ja, halt. Also bis gleich, oder ich mache das im nächsten Video. Das war einfach ein kleines, Random Video, wenn es euch...